Ich habe doch Augen im Kopf." Und genau deshalb ist Ihre Sicht begrenzt. Denn Sie haben eben nur Augen und nicht ein objektives Messinstrument. Genau genommen sind es nicht einmal die Augen, sondern Ihr Gehirn, mit dem Sie sehen. Und, und das ist noch schlimmer. Warum? Ihr Auge kann nur einen kleinen Ausschnitt der Realität wahrnehmen. Und Ihr Gehirn verändert es dann noch entsprechend dem, was sie in der Vergangenheit erlebt haben und überhaupt, welche Fehlannahmen alle unsere Gehirne machen. Also ist es besser im Streit mit dem Partner, nicht diesen Satz zu verwenden. Ich habe doch Augen im Kopf und sehe genau, was in unserer Beziehung los ist. Besser ist es, etwas vorsichtiger zu formulieren. Also ich, ich sehe das so, wie, wie siehst du das? Denn wie auch immer beschränkt unser Gehirn sein mag, Vier Augen sehen mehr als zwei.